Macaron. Hey Bon Bon, I think that's the birthday boy over there! Yeah, Macaron, no, yeah, Shaka run, shakarun, hello! Ich. Ah! ich. Ah! Da hat sich GameStop so gedacht, Ich. Hm, was passiert, wenn man... Da hat sich GameStop sich ge... Da, da, da, da, da, da, da, da, da fängt es wieder an. Yay! Springtrip! <lacht> <lacht> Läuft. Why Funko? Funko? Funko? Ja, Ficker. Funko. Des Weiteren hat es eine... F Des Weiteren haben sie eine Fna... Fnaffe-Schnauze, wir kennen es nicht, die Fnaffe-Schnauze. Heyo, hier ist euer. Pff, scheiße. <lacht> Heyo und willkommen zum zweiten Part der fünfteiligen Tutorial Tutorial Tutorial Tutorial Tutorial Zum Beispiel zeichne ich ihr den Hintergrund und Tutorial dann Stopmo. Tutorial Tutorial Tutorial Tutorial Tutorial Tutorial dies ist ein Test.